Okay, ähm, Daniel, hallo. Hallo. Wir sind ja hier bei der Summer School im schönen Berlin, im heißen Berlin. Und mhm. das Thema jetzt für das Gespräch ist Gamification. Hast du jetzt hier bei der Summer School, Summer School schon was mit Gamification gesehen? Ja, tatsächlich. Und zwar das hfd hört das äh, läuft ja angeblich mit Gamification-Aspekten. Und ähm, also da habe ich ein bisschen was gesehen, Ja, aber sonst noch nichts. Okay. Magst du vielleicht noch mal was zu dir sagen, wer du bist und wie du zu dem Thema Gamification gekommen bist? Ja, gerne. Ähm, ich habe mich eigentlich seit, ich sag mal, seit Ewigkeiten schon für das Thema Serious Games interessiert und Gamification. konnte es noch nicht so richtig ausleben. Das war eher so mein Scientific Hobby. Und ähm, da habe ich aber zu mal so ein Buchkapitel geschrieben, halt, ich konnte auch nichts wirkliches machen. Und dann gab es ein Stellenangebot in Lüneburg, wo man selber ein Game, eine gamifizierte Anwendung entwickeln kann. Und da kann ich es tatsächlich endlich auch mal richtig ausleben. Okay, also du bist jetzt an der Leuphana, Leuphana Universität Lüneburg Leuphana. und ich arbeite auch noch an der LMU München. Ah, und dein Hintergrund? Ich bin Gesundheitswissenschaftler. Ah, also nichts Pädagogisches? Nee. Okay. Und was ist denn überhaupt Gamification? Also wenn man das jetzt im Fahrstuhl jemandem erzählen würde, der ein paar Stockwerke mitfährt, was wären da so deine... Elevator-Speech? Genau. genau. <lacht> Also Gamification, da geht es eigentlich darum, eigentlich ist es relativ simpel, man versucht die möglichst die, äh, motivationalen Aspekte von Computerspielen. Also warum macht ein Spielen Spaß? Das ist also ein bisschen die Frage, warum können wir da nicht aufhören oder wollen nicht aufhören? Ähm, und beim Lernen zum Beispiel, wollen wir ja gerne mal wieder aufhören, wenn wir keine Lust mehr haben. Und die Idee ist halt, dass man diese Spielaspekte, diese Motivation der Spiele überträgt auf Nicht-Spielkonzepte. Das ist also quasi, wenn man das rauszieht, nur die einzelnen Aspekte. Das haben Motivationsforscher mal entwickelt, die haben sich angeguckt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und die überträgt man quasi auf Nicht-Spielkontexte, wie zum Beispiel Lernen, das ist so ein Klassiker. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt so als Kritiker kommen würde und sage, ja, Spielen, Computerspiele kennt jeder, habe ich auch gespielt, schon in den 80ern, oder später mit Gameboy, auch stundenlang, jetzt nicht mehr so viel, aber kenne ich noch gut, äh, Spiele und Lernen ist ja was Ernsthaftes, ne? und gerade so Universität, da geht es ja immer sehr gesittet und akademisch zu wie passt das zusammen oder wie, was würdest du da sagen? Sag hier, das ja, nur Spielereien, das wollen wir was, richtig was lernen. Ja, also da, tatsächlich, Diskussion gibt es natürlich offen, die Nachfrage, das ist auch nachvollziehbar. Es gibt ja auch das, also Gamification ist ja das eine, das andere sind Serious Games, also quasi ernsthafte Spiele, die man äh, einfach Dinge vermitteln will, wie Gesundheitsverhalten oder was auch immer. Ähm, und das ist ja schon der Widerspruch an sich, Serious Games. Also ernsthaft mhm. und Spiel, da, da geht es schon los, das ist eigentlich gar nicht mehr verarbeitbar. Und, ähm, im ist Gamification war nur eine, eine, Möglichkeit, quasi Motivation zu verbessern, von Lernenden zum Beispiel, und halt auch sowas wie eine Erfolgssteigerung zu kriegen und sowas wie Engagement, also sich damit mit Dingen zu beschäftigen. Wo man eigentlich nicht so viel Lust hätte. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Grundidee dahinter. Mhm. Und wie sieht es jetzt bei dir ganz konkret aus? Das ist ja auch so ein Projekt. Mhm. Dazu kannst du das mal beschreiben, dass man es mal ein bisschen fassbarer kriegt. Ja, also wir entwickeln gerade ONYA, The Wellbeing Game. Und da geht es jetzt nicht primär ums Lernen, sondern darum, den, das Gesundheitsverhalten äh, zu verbessern oder den Wellbeing-Status zu verbessern, der Spieler. Und es funktioniert so, dass man, ähm, das basiert auf den Five Ways of Wellbeing, das ist ein evidenzbasiertes Konzept, wo man so Aktivitäten des täglichen Lebens äh, zuordnen kann und in ähm, fünf Bereichen. Und das trägt man einfach ein, das ist ein Online-Tagebuch. Und da muss man gucken, passt das zu irgendwelchen von den Five Ways? Und dafür kriegt man dann Punkte für seine Aktivitäten. Das ist eigentlich alles. Und man geht dann in Teams und spielt quasi gegen andere Teams, ähm, und versucht dann der Wellbeing Champion zu werden und ja. das ist so also so dass man Punkte kriegt, man gibt Level-Ups, man kann auch aufsteigen, kriegt dann Missionen, die man freispielen kann und muss dann so ähm, ja, irgendwelche Aktivitäten wie zum Beispiel den Kollegen mal helfen oder mal die Mutter wieder anrufen und solche Aktivitäten, ja. und solche Aufgaben, die dann immer komplexer werden zu machen, genau, und das ist so ein bisschen die und halt badges diese virtuellen Auszeiten sind auch noch drin, das man, wenn man bestimmte Foreneinträge gemacht hat oder besonders gut war in einem der Five Ways of Wellbeing, dann kriegt man dann noch ein Badge. Also das ist schon eine ganze Reihe an Gamification-Elementen, da drin und wie, wie ist das so die Resonanz habt ihr das schon evaluiert gibt es schon Rückmeldungen ja wir sind gerade dabei die Studie läuft jetzt leider noch aber die Resonanz ist eigentlich ganz gut und ähm, die Idee ist halt dahinter hinter diesem Spiel dass die Leute am Ende verstehen dass man ähm, Einfluss auf seine Gesundheit hat dass man selber das in der Hand hat und auch selber was machen kann mhm. und das war tatsächlich bei allen Spielern ein bisschen langsam so die haben gesagt okay also das habe ich auf jeden Fall verstanden ich kann mehr machen und darum geht es eigentlich auch in dem ja. Spiel. Das ist jetzt die eigentliche Idee. Und Gamification ist quasi nur der, die Motivationshilfe quasi. Okay, und ähm, jetzt nochmal so Kritiker spielen. Mhm. Wie sieht's aus mit, mit Aufwand, mit Kosten und Ressourcen? Und war das irgendwie äh, problematisch dann? Es kostet ja wahrscheinlich auch Geld. Man mhm. muss ja Geld irgendwo, muss ja irgendwo herkommen. Man braucht mhm. vielleicht Förderung. Wenn man dann sagt, hier, ich habe einen Antrag für ein gamifiziertes. Spiel oder Element in der Lehre und dann kommt vielleicht, was wir vorhin schon hatten, diese Bedenken. Das ist ja eh nur Spielerei, das ist sollen was Ernsthaftes lernen. Wie, wie war da so der Prozess? Oder wie, auch, auch wie, war, wie hoch sind so die Kosten und Ressourcenbedarf? Ja, also wir müssen uns vielleicht mal trennen. Das eine ist ja so eine gamifizierte Anwendung, wie wir das jetzt gemacht haben. Das ist schon teuer, wir brauchen Softwareentwickler, die das halt wirklich alles entwickeln. Das ist mit öffentlicher Ausschreibung, also aufwendig und teuer, definitiv. In der Lehre ist es aber so, dass man ähm, relativ schnell und kostengünstig Sachen einbauen kann. Moodle zum Beispiel hat eigene gamification plugins wo man zum Beispiel Level freischalten kann, dass man Punkte kriegt ja. in, in dem Profil, dass man Badges verteilen kann. Die sind kostenfrei, alles bei Moodle, das ja. kann man einfach schnell einbauen und dann äh, kann man es anwenden. Deswegen also in der Lehre eigentlich ja. ähm, spricht eigentlich nichts dagegen. Okay, auch wenn ich jetzt, angenommen, ich bin in der Lehre tätig sag, und habe auch Moodle und sage so, Jetzt will ich loslegen mit der Gamifizierung, hm. aber brauche ich da nicht nur irgendwie so ein Konzept oder hm. habe ich da einfach, jetzt sage ich, für, für, jedes, für jede Aktivität gibt es jetzt ein Badge? Hm. das kann ja dann auch schnell, ne, also Umkehreffekt oder Korrumpierungseffekt, ne, kann ja dann auch ins Gegenteil führen, also was wäre denn so ein ganz einfaches Konzept, um im Moodle mit Gamifizierung in der Lehre zu arbeiten? Ja, also äh, gute Frage tatsächlich, also im Endeffekt... Ich, ich mache es mal exemplarisch an einem Virtual Classroom, das ist ja so ein Klassiker in, in der Ausbildung. Ähm, da geht es ja zum Beispiel darum, dass die Leute vorbereitet in die Präsenzphase kommen. Das heißt, die, am, im besten Fall gibt es dann Online-Videos, die sie sich anschauen können. Und die Problematik ist ja, die sind meistens nicht vorbereitet. Oder ist, die größte Schwäche ist ja, die sind nicht vorbereitet, die Hälfte es nicht gelesen oder nicht angeschaut und dann äh, kann man nicht mehr weitermachen. Da könnte zum Beispiel jetzt ganz einfach einsetzen, wenn man jetzt zum Beispiel will, dass alle Videos angeguckt wurden, kann man zum Beispiel sagen, es gibt ein Badge, und zwar das Viewer Badge, wenn man alle Videos angeschaut hat. Dann baut man ja noch ein Quiz ein am Ende meistens beim Virtual Classroom nach dieser Online-Phase. Das kann man einfach mit Punkten versehen, und dann sieht man halt. Im Endeffekt ist ja nichts anderes als eine Note, wenn man so will. Wir können das ja auch als Notenspiegel gesehen. Da können wir zum Beispiel jetzt einfach mal Punkte einsetzen, dann kann man auch sehen. Der kann der Spieler oder der Lerner selbst schon mal sehen, wie weit er ist. Weil Punkte ist auch so ein Feedback-Tool eigentlich. Man kriegt ja durch ja. Punkte direktes und kontinuierliches Feedback. Das ist ja für ja. einen Lerntheoretiker, kriegt man ja feuchte Augen oder sowas. Also das ist ja eigentlich ein Traum. Ja. Ähm, ja. Und das können wir alles einbauen. Dann weiß der Spieler selber, okay, wo stehe ich? Ja. Aber auch der Dozent weiß dann, ja. oh, ich sehe ja gerade, bestimmte Leute haben weniger Punkte, vielleicht haben sie doch nicht all das Video angeguckt, vielleicht ist es auch zu komplex. Also auch was wie ein Assessment-Tool dann. Okay. Also wie ich jetzt raushöre, scheinst du ja ganz begeistert zu sein oder angetan von Gamification. Was ist denn jetzt so ganz persönlich dein so Favorite oder Element oder Teil von Gamification wir haben ja schon ziemlich breit darüber gesprochen, aber wenn mhm. du jetzt eins benennen müssen, was sagen, das finde ich ganz toll. Ein Element, ein Gamification-Element? Ja, ja. Badges. Also diese Online-Auszeichnungen sind tatsächlich, da gibt es auch relativ viele Studien zu, die zeigen, dass das, also es geht eigentlich, basiert Gamification auf der Selbstbestimmungstheorie. Das heißt, es geht eigentlich um Kompetenzerleben, Autonomie und soziale Zugehörigkeit. Darauf basiert unsere, unsere Motivation und darauf basieren auch alle Gamification-Elemente. Die ziehen immer direkt auf eins oder mehreren sogar von diesen ähm, Bereichen ab. Und Batches ziehen ganz immens auf dieses Kompetenzerleben ab, aber auch auf soziale Zugehörigkeit. Denn Batches kriegt man für was eine erbrachte Leistung, aber man zeigt sie auch anderen. Ne? Und im Endeffekt ist das tatsächlich so der größte Faktor. Ist ja interessant, man hat ja nicht vom Batch gar nichts, und online, bringt einem ja eigentlich nichts so eine Online-Auszeichnung. Ja. Aber ähm, es ist extrem angesagt. Jetzt könnte ich vielleicht auch denken, also wenn ich jetzt dich so reden höre, ja, das klingt alles ganz toll mit Gamification, können wir alle Probleme der Bildung lösen. Das ist natürlich jetzt sehr provokant formuliert die Frage, aber wo würdest du jetzt sagen, sind die Grenzen von Gamification? Also von Gamification was kann man damit nicht erreichen, wo man jetzt denken könnte, mit Motivation oder gibt dem ein paar Badges, dann kriegen die alle super Noten und sind toll motiviert durchs ganze Studium. Mhm. Genau, also ja, also es wäre natürlich toll, wenn das so wäre. Jetzt haben wir endlich das Heilmittel, aber das ist natürlich nicht so. Also Gamification funktioniert immer dann sehr, sehr gut, wenn es um Aktivitäten geht, die nicht so wahnsinnig beliebt sind oder sowas auch die Routine ist. Also es, das heißt, wenn man solches problem hat mit Fächern, nenne jetzt kein Fach, aber es gibt natürlich Fächer, die nicht so beliebt sind und da macht es, glaube ich, mehr Sinn, Gamification einzusetzen. Wenn das Fach eh interessant ist und ähm, die Studierenden auch motiviert sind oder die lernen, dann braucht man es auch nicht einsetzen, Gamification. Also es, tatsächlich macht es eher Sinn bei problematischen Fächern, würde ich sagen. Und das heißt, es gibt auch nicht so ein... Gerade an Gamifizierung, der jetzt gut ist, oder an gewissen Punkt, wo er sagt, es ist jetzt übergamifiziert? Nee, also die Gefahr ist halt immer da. Also, das ist tatsächlich, glaube ich, auch so der größte Schwachpunkt. Wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel das sämtliche Arsenal rauszupacken von Gamification, kann man natürlich irgendwann auch das Ziel aus den Augen verlieren. Und dass Leute vielleicht sagen, okay, ich gehe noch jetzt beim Wörter Class zum Beispiel mal wieder zu bleiben. Die Leute versuchen noch die alle Badges zu kriegen oder möglichst viele Punkte, aber interessieren sich gar nicht für die Inhalte. Gucken sich die Videos an, spulen die vielleicht aber auch vor oder doppelte Geschwindigkeit, hauptsache das Badge ist da. etwas so, gibt es halt aus dem Spielbereich tatsächlich ganz oft, dass die Leute gar nicht mehr das Spiel waren, wahrnehmen, sondern einfach nur noch die, die Abzeichen haben wollen. Deswegen, genau, also was du schon gesagt hast, also ein Konzept haben sollte man nicht einfach wahllos irgendwas nutzen, mhm. aber schon überlegen, was will ich eigentlich erreichen, wo sind die Problematiken und dann gezielt gucken, was kann ich einsetzen und dann aber auch immer die Selbstbestimmungstheorie im Kopf haben, dass man mhm. möglichst alle drei Bereiche irgendwie mit seinen Gamification-Elementen äh, abdeckt. Also ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dann auch funktioniert. Okay, das war ich schon war die nächste Frage beantwortet. Ich wollte fragen, was würdest du Anfänger, Anfängerinnen, die sich jetzt in der Lehre mit Gamification auseinandersetzen wollen, empfehlen? Aber das kam jetzt sehr schön rüber. Jetzt wollte ich noch eine letzte Frage stellen, die ist jetzt auch so ein bisschen herausfordernd. <lacht> Und zwar geht es, das ja macht man immer so bei Gesprächen, also man fängt irgendwo an, wo kommt es her, wie hat man selber dazu gekommen? Aber jetzt geht es um die Frage Blick in die Zukunft. Mhm. Na, also Chemie, also Kirchen kann man ja schon sagen, hat schon einen Aufschwung erlebt. Ne? Also es ja. ist in mehr Münder als noch vor fünf oder zehn Jahren, ne? auch gerade mit Verbreitung von so Elementen wie in Moodle, mhm. was ja auch sehr beliebt ist. Was würdest du sagen in den nächsten, ich weiß, das ist ja herausfordernd, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird, wird man da weiter einen äh, Gamifizierungsschub äh, sehen, Anstieg und gibt es da vielleicht auch nochmal so, äh, ja, wie soll ich sagen, so Gegenbewegungen, wo man sagt, dass es ist wieder nur Blödsinn, also hast du da irgendwie so Einschätzung, wenn man jetzt so in die Glaskugel blicken müsste und in die Zukunft guckt? Also das kann man einem klaren Jein beantworten, also im Endeffekt ähm, glaube ich schon, es ist ein Hype, definitiv gerade. Ich glaube schon, dass sich das auf Dauer durchsetzen wird, also ich bin davon überzeugt, ich glaube es ist auch nicht in der Veranstaltung, was die Forschung angeht, da gibt es noch relativ viele ungeklärte Fragen, also das bleibt auf jeden Fall. Ob das jetzt für immer bleibt, weiß ich tatsächlich nicht, also was dagegen spricht, ist dieser Novelty-Effekt, das ist ja gerade neu und es macht halt Spaß und hey, das probieren wir gerne mal aus und das ist bei Computerspielen ja auch, irgendwann erschöpft sich das. Ja, und dann ist es vielleicht nicht mehr so spannend. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Selbstbestimmungstheorie, die ist ja eigentlich knallhart. Und diese, unsere Motivation basiert halt auf diesen drei Aspekten. Und solange Gamification darauf abzieht, glaube ich, kommen wir da gar nicht raus aus diesem äh, gefühlten Hamsterrad. Ähm, deswegen gesagt, wird auf jeden Fall nicht aufhören zu machen, auch das Medium spielt, und um die sind wir ja schon bekannt. Also das ist ja eigentlich alt und okay. ähm, das kennt man ja. Also da glaube ich, also, es wird jetzt nicht verschwinden, aber es könnte ich, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht auf Dauer so eine Anerkennung hat, wie es jetzt gerade ist. Spannend. Also es lohnt sich, an dem Thema auf jeden Fall dran zu bleiben. Das habe ich ja auch nochmal so mal rausgehört. Ja, unbedingt. Sehr gut. Und da haben wir mit dir ja einen kompetenten Ansprechpartner, wenn es da mal Fragen gibt. Ja, ja, gerne. Gut. Dann danke ich dir sehr für das informative Gespräch und noch viel Spaß bei der Tropical Summer School. <lacht> ja, danke schön.